Und was geht? Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Super Mario Maker Madness 2. Ähm, in der letzten Folge gab es da dieses eine Level, das habe ich bis heute nicht vergessen. ich bis heute auch nicht gerafft habe und ähm, ich hoffe, ich bekomme in dieser Folge, in diesen Folgen, in den Nachkommen, dann nicht wieder so ein komisches, mysteriöses Rätsel, wo man einfach die Lösung überhaupt nicht äh, sieht Hoffen wir aufs Beste. Zwölf Level haben wir, vielleicht wird es heute das 13. Level werden. Es wurden neue Spiele, mit in, äh, es wurden neue Elemente hinzugefügt. Im Abschnitt F und A in der Spielanleitung erfährst du mehr über sie. Äh, okay. Okay. Hallo? Funktioniert mein Dings nicht, oder was? Okay. Ich drücke ja okay. Ah, jetzt geht's. Du kannst nun Superwelten spielen. Seh dir die Superwelten von Baumeistern aus aller Welt an, wann immer du möchtest. Hab ich schon gesehen, tatsächlich. Oh, was ist das denn hier? Verbleibende Tage 2? Ninja Speedrun? Ninja Speedrun? Äh, was, was zum Fick ist das? Hm. Münzjagd in Verkleidung. Verwende fünf Verkleidungen, um alle rosa Münzen einzusammeln. Je nach Reihenfolge, in der du sie einsetzt, ändert sich die Route durch den Level. Aber auf welche Weise geht es wohl am schnellsten? Hm. Okay. Das ist ein. Ist das ein offizielles Level? Okay, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait. Das müssen wir mal machen. Ey, also ich habe schon gehört, ge gesehen, dass. Äh, wie ging das nochmal? Ähm, dass es jetzt auch möglich ist, in den Tod zu fallen. Wie der letzte bekloppte Noob. Aha. Was sind das denn für coole Items? Wow, ich kann damit. Oh, lol. Lol, die kenne ich gar nicht. Oh, wie cool ist das denn? Wow, wow. Warte mal kurz. Ich muss alle diese Münzen einsammeln. Alles klar. Zack. Zack. Das ist ja cool. Ein Gumba-Pilz. Oh lol, jetzt bin ich ein Gumba. Guck mal. Ich mir jetzt Gumba. Ach, wenn ich ein Gumba bin, dann greifen die mich nicht an, weil ich zum selben Team quasi gehöre. Okay, ich hab den Schlüssel. Nice. Noch ein Gumba. Greift er mich an? Greifen die mich an? Ja, scheiße. Nein, ich hab die Zielbedingungen nicht mehr... Ach, oh Mann. Okay, das war's mit den Zielbedingungen. Schade. Okay, warte, wir starten das noch mal schnell neu. Das macht Spaß. <lacht> <lacht> Hört ihr das? Noob, noob! Hä, hallo, ich... <lacht> ah, ich, denk, ich denk die ganze Zeit immer auf A ist, dieser Scheiß. Weißt du, beim... Bei der kugel die upgrade da ist, ist die Special Power auf A, hier ist es auf R. Dann hast du bei dem anderen, auf irgendeiner anderen Taste, anstatt das einfach einheitlich zu machen. <lacht> ich süße direkt in die Fresse, ey. <lacht> Hat das schön direkt geschmeckt. So, jetzt bloß nicht treffen lassen. Zack. Easy, gegeben. Vielleicht kannst du auch noch was lernen von mir, wenn du jetzt subbst und das Video likest. Wow, ich bin sogar unter den Top-Letztplatzierten. <lacht> Naja, egal. Ihr könnt es mir unter die Kommentare schreiben, wenn ihr das sehen wollt, wie ich die Ninji-Level auch einmal durchzocke. Wenn ich dann, ja, dann lasse ich's. Jetzt geht's aber richtig ans Eingemachte. Ich habe mich ein bisschen warm gespielt jetzt und jetzt, äh, jetzt bin ich aufgewärmt. Rios Haunted Mansion. Oh, es ist kein Japaner. Okay, ein langes Level, wie ich sehe. Zack, zack. Okay, da hätte ich wahrscheinlich drauf springen müssen. Alles klar, alles klar. Okay, zack. Zack und jetzt. Nope. Fuck. Pass. Ein bisschen zu weit nach links gelandet. Na, jetzt bin ich ein bisschen zu weit nicht auf dem äh, blauen, auf dem blauen Blöcken gelandet. So, jetzt hier drauf und jetzt zack und. <lacht> jetzt habe ich vergessen A gedrückt zu halten. Scheiße, ey. Nein. na ah, komm. Und jetzt zack, zack. Ah, Mist. Okay. Ein bisschen zu weit nach vorne gedrückt. Oh lol, ich sehe gerade. Ich habe ja noch mein Spenzel und alles an. Ups. Ja, schon wieder nach links. Ah, Leck mich doch. Just stop! Just stop it! Was für eine Trollstelle. <lacht> Mist. Blue Snake Block Cave Adventure. Von Kojav. Ein Amerikaner. Dankeschön. Danke. Solange es kein Japaner ist. So, okay, wir haben in dieser Version einen Airspin. Eine Pirouette. Okay, hier muss ich Walljumpen machen. Nein, nicht doch, nicht doch, nicht doch, nicht doch, hier braucht mich doch nicht feiern. Ich weiß doch, dass ich aus. Awesome. bin. So, okay, das ist schon mal gut hier. Das läuft ja soweit sehr gut. Oh, okay, jetzt geht's los. Jetzt geht's los hier. Und lass mich raten, ich muss jetzt schnell sein. Gib mir den Pilz. <lacht> die Soundeffekte, die machen das Ganze irgendwie besser. Okay, jetzt muss ich hier wahrscheinlich hoch. Wow, what the fuck? Ah, oh, shit. Walljump oder was? Oh Gott, okay. So, und jetzt? Ah, rip. Also es lief noch ganz entspannt, aber jetzt, äh... Eher weniger. Aber es hält sich in Grenzen. Wirklich. Es, es könnte schlimmer sein. Also ich werde hier nicht mit irgendwelchen, irgendwelchen Gegnern oder Effekten bombardiert, sondern habe quasi Raum, kognitiven Raum, um das Ganze zu, zu processen und um das Ganze zu verarbeiten hier. So, komm. Schnell, schnell, schnell. Nicht rumprüdeln. Zack. So, und jetzt schnell hier runter. Genau. Ah, jetzt komme ich da durch. Super. Nice, Checkpoint erreicht. Das ging soweit erstmal ganz gut. Noch ein Pilz. Dankeschön, Dankeschön. Das Level ist ziemlich entspannt. Ich warte eigentlich nur auf die ganzen Traps. Ich hätte hier so viele Traps vorbereitet. Es ist einfach zu ruhig. Ich werde paranoid. So. Okay, und jetzt? Hä? Was muss ich hier machen? Hä? Hey? Ja, und was muss ich jetzt hier machen? What? Was? Was? Was? <lacht> ich bin... Ich bin festgepackt! <lacht> hey. Hallo? Nicht cool! Nicht cool! <lacht> Fuck you! Fuck you! Ah, okay, ich muss dann quasi mit dem P diese Barriere hier wegmachen. Damit ich dann weiter kann. Und jetzt hier durch. Okay, schnell, schnell das Spawn bon aktivieren. Wow. Nein, egal. Nein, ich komme nicht durch. Ach so brauche ich ja gar nicht. Too Nein, slow. ich warte zu langsam. <lacht> Scheiße. Ah, ich wurde schon wieder spated. So, so, zack. Zack. So, nimm den Scheiß. Und jetzt hier rüber. Nein, das ist irgendwie dumm. Ah, oh, toll, ich habe schon verpasst. Ich habe schon verkackt. Ich habe schon verkackt, weil ich einfach zu lange gebraucht habe. Ich hätte die Schlange auch gar nicht erreicht. Nope. Nope. Jetzt. Nope. Hör auf, den Scheiß zu nehmen. Weißt du, ich will nur sprinten und dann nimmt der Scheiß auf. <lacht> Ey, Mann. Ja, danke. Für gar nichts. Huch, ich kann sogar hier hoch. Ich kann da sogar hoch. The prophecy is true. Von da unten mich droppen lassen. Ich habe einen Secret Trick gefunden. Mit diesem einen Trick dieses Level schaffen. Mario Maker Content Creator hassen ihn. Guck mal, jetzt stelle ich mich einfach hier oben drauf und warte. Wait, that's illegal. <lacht> und ich komme nicht weiter. <lacht> habe ich überhaupt den Schalter gedrückt? Nein, ich bin so ein Idiot. Ich war gerade einfach zu sehr von meinem eigenen Plan fasziniert, dass ich, dass ich das vergessen habe. I don't care. So, so, yes, yes, Mann, yes, yes, ooh. was ist das, was ist das, was ist das, bitte sag mir, dass ist das, das war, nein, es geht noch weiter, okay, okay, komm, uff, Checkpoint, oh, und sogar ein Level Up, okay, es geht noch weiter, <lacht> es geht noch weiter, ach, komm, oh, jetzt triggert mich das schon wieder, oh, es triggert mich, Nein! nein, nein, nein, nein, nein, nein, nein, Oh, es ist das so triggernd. Oh, es geht noch weiter. Nein. <lacht> Fuck. Da muss ich schnell sein. Aber ich habe noch 18 Leben. Kann was werden. Ah! Nein! Alter, es gibt's doch nicht! Wie kann man so blöd sterben? So, und jetzt schnell hier durch. Ah Mann. Ach nee, ich muss da gar nicht durch. Ich muss da oben lang. So. Alter, das Ding hat mein C erwischt. Schon wieder diese scheiß Ecke. Kann ich mal, mal die Ecke wegrasieren? Ah! Ey, wenn ich nicht an, dem, an der Feuerschranke da oben verrecke, dann verrecke ich halt an der Feuerschranke da unten. Was machst du denn da? Ich bin abgerutscht von dem. Ich bin. Ey, ich bin. Ich bin von dem fucking Controller abgerutscht. Warum? Weil es kein Joy-Con ist, sondern ein GameCube-Controller. Spring doch, du Delfiney! Jetzt war ich zu schnell! Ich glaub's nicht! Ich scheiß die Wand an, ey! Seit wann ist Make Super Mario Maker ein fucking Rhythmusspiel. Oh yeah! Oh yeah! Oh yeah! Oh Gott, ich hab's geschafft! Oh mein Gott! Ich hab's irgendwie gerade geschafft! Oh Gott! Jetzt schnell sein! Yes! Und jetzt schnell hier runter! Hä? Was? Wieso nicht? Ja, okay, okay, ich hab jetzt nur noch ein Leben. Das, den Trick werde ich jetzt äh, dazu auch nicht erfahren. Ohne Scheiß, das wäre so machbar gewesen. Oh, es ist sogar machbar. Irgendwo. Ja, und jetzt? Aha. I knew it. It was a trap. Ja, bin ich gleich beim Ziel? Bin ich etwa gleich beim Ziel? Ja, ich hab's geschafft! Oh mein Gott! Ja! Ich hab's geschafft! einem Leben. Ah, ja! Yes! Das ist dann die Nummer 13. Perfekt. Noch eins. Ich habe doch gesagt, dieses Level war so machbar. Ich habe keinen Moment dran gezweifelt. Ich habe keinen Moment dran gezweifelt, Leute. Das war's aber auch schon wieder für diese Folge, ähm, vergesst nicht zu abonnieren, zu, das Video zu liken, zu kommentieren und mir auch auf Twitter, auf Twitch zu followen, wenn ihr es noch nicht gemacht habt, da streame ich dann auch ähm, regelmäßig alle, alle möglichen Games. Ansonsten sieht man sich dann nächste Woche in der nächsten Folge von Super Mario Maker Madness 2. Haut rein!